Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft Einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Umsetzungsfragenkataloge zu den Marktprozessen des BDEW. Um genau zu sein, sind die benannt als Umsetzungsfragen zu Marktprozessen und Datenformaten und sind eben eine Anwendungshilfe des BDW, des größten Branchenverbandes der Energiewirtschaft, zu eben den alltäglichen Prozessen in der Energiewirtschaft. Diese Umsetzungsfragen sind praktisch wie ein FAQ, also häufig gestellte Fragen, die fachlich beantwortet werden und zwar mit einer möglichst prototypischen, standardisierten Antwort, die dann eben auch im Alltag angewendet werden kann. Diese Umsetzungsfragenkataloge sind am Ende des Tages PDFs, also E-Books, die durchgescrollt werden können, die erstmal einleitend erklären, wie genau das Ganze aufgebaut ist und die dann eben zu verschiedenen Kategorien von Prozessen die typischen Antworten geben. Diese Umsetzungsfragenkataloge gibt es zu allen großen Prozesskategorien, zum Beispiel GBKI und GDGAs oder eben auch zu MABIS oder auch zur MPES. Oder auch zur Mehr- und Mindermengenabrechnung. Oder auch zu Identifikatoren in der Marktkommunikation. Das sind die langen, eindeutigen Marktpartner-IDs, die in der Energiewirtschaft ja immer vergeben werden, damit jede Marktrolle eindeutig identifiziert werden kann, zum Beispiel in einer edifact datei Darüber hinaus gibt es zum Beispiel Umsetzungsfragenkataloge zum Mesh- und Betriebsgesetz Interimsmodell, eben zur Umsetzung des Interimsmodells damals, als es eingeführt wurde. Und jetzt ganz aktuell gibt es natürlich auch einen Umsetzungsfragenkatalog zur Marco 2020. In der eben so typische Fragen, die sich jetzt schon gestellt haben möglichst gut fachlich und standardisiert beantwortet werden. Die Frage zu stellen, das funktioniert schlussendlich über ein Formular, was eben auch vom BDW zur Verfügung gestellt wird. Das ist eine Word-Datei, da kann man die Frage einschreiben und die muss eben möglichst prägnant und konkret auf einen fachlichen Prozess zugeschnitten sein und dann kann die eben auch beantwortet werden über die Arbeitsgruppen und den fachlichen Austausch im BDW, im Branchenverband. Wie ist das mit euch? Habt ihr doch schon mal eine Frage gestellt und wurde ihr auch beantwortet oder habt ihr allgemein Fragen zu den Umsetzungsfragenkatalogen